Eine rheinische Kirmes, Kinderkarussell, Schmetterlingsbahn, Würstchenstand, Ponyreiten, Losbude, Autoscooter. Und auch die Schießbude darf nicht fehlen. Haben Sie schon einmal überlegt, wie diese Tonröhrchen entstehen? Diese Schießbudenröhrchen aus Ton stellt in Hilgert im unteren Westerwald der 83-jährige Pfeifenbäcker Erwin Günther her. Nur noch von ihm und von einer Fabrik im Nachbarort werden sie angefertigt. Herr Günther, wie werden die Tonröhrchen hergestellt? Per Hydraulik werden die hochgetrieben mit der Fußpedale. Und dann werden die abgeschnitten, da ist so eine Abschneidevorrichtung. Und wenn die abgeschnitten sind, lege ich die auf das Brett. Für die Tonröhrchen muss der Ton immer frisch gemahlen sein. Den kann ich nicht meines Wiesens Tage vorher malen und setze den dahinter. Da wird der außenrum hat, und da ist er nicht mehr gleichmäßig. Und dann gibt das lauter Mist und dann werden die Tonröschen, oh, da kommen die auch ungleichmäßig raus und da sind die nicht, äh, da, da gibt das so viel Ausfall. Ne? Die Presse, wo die Tonröhrchen drauf gepresst werden, so nennt man das, die habe ich gekauft im Grenzhause bei der Firma Melkerbach, wo ich beschäftigt war. Und da hatte er, ich hatte einen Freund hier, der war Schlossermeister, der hat so nebenbei noch was gemacht, der hat mir dann oben den Kopf da drauf gemacht, nicht? für die, wo die rauskommen. Naja, so ist das dann entstanden. Nicht? viele Röhrchen kommen da heraus? Da kommen 64 Röhrchen raus. Naja, Die werden dann je nach Bestellung auf die Längen abgeschnitten, wie sie bestellt werden. 4 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm. Der Bedarf an Tonröhrchen ist seit Jahren rückläufig. Und die Schausteller verwenden immer häufiger Röhrchen aus Plastik. Herr Günther hat früher auch Tonpfeifen und Figuren gemacht. Heute stellt er neben den Schießbudenröhrchen nur noch ein anderes Produkt her. Dies sollen Nisteier werden. Wie werden die gemacht, Herr Günther? Erst hatte mir eine Stanz. Da wurden die zwei Hälften so gestanzt mit der Hand. Und nachher, wie die Technik sich immer weiterentwickelt hat, da hat ihr oben, mein Freund, der Schlosser, sollte ich machen da mal ein schönes Eiermaschinchen. Da brauchst du nicht mehr zu stanzen, mit elektrisch, wie die Logo läuft. Ne? Das war auch eine ideale Sache. Also, erstens geht das schneller und zweitens geht das nicht so an der Körper hier. Ja, ich denke mal hängen. Der Abfall, so so durch Schrupsel, der geht wieder in die, in die Tonmaschine und da wird er wieder gemahlen. Da ist er wieder gebrauchsfertig worden. Also Verlust ist das keiner. Ne? Wie viele Eierhälften stanzen Sie in einer Stunde? Wenn ich will, ich mache die Stunde noch 800. Und wozu dient das Loch? In der einen Hälfte das Loch ist, damit die Luft beim Zusammensetzen da rausgeht. Sonst werden die nachher, wenn die Luft dort drin blieb, werden denn die platzen. Wenn ich das Ei gestanden habe, dann stehe ich den auf Dill. Auf jeder Dill kommen 200 Eier. Müssen die Eierhälften dann einige Zeit trocknen? Die können acht Tage liegen, so, um Christ oben, nicht, bis die trocken sind. Und was geschieht nun mit den trockenen Eierheften? Also die Eier werden zusammengesetzt. Da haben ich zwei Pfannen liegen um dich. Da kommt Wasser drauf. Da werden die Eier dort drauf gesetzt. Die müssen sich auf feucht ohne werden. Die sind noch grün, das klappt nicht gut. Das klappt nicht gut. Da ist noch Fett dran. Das ist schwierig. Muss ja sein. So, jetzt müssen sie zusammen machen. Die Hälften bleiben aber nicht lange im Wasser. Das ist eine Gefühlssache. Die dürfen nicht zu lange da drin sein, dann verweichen sie. Und da werden die auf einem Reibeisen angeraut, bevor sie zusammengesetzt werden. Sonst halten die nicht, nicht. Und dann, durch das Aufgeraute, saugen die sich fest zusammen. Nicht? Also wenn man die ohne Aufgeraut Gingen die alle wieder auseinander, wenn die trocken wären? Wie viele Eier können Sie in einer Stunde zusammensetzen? Also 300 Stück ungefähr. Die müssen den Tag können die liegen, damit die wieder angetrocknet sind und dann kann man die abdrehen. Beim Abdrehen entfernen sie die überstehenden Tonnähte. Dazu würden wir gern zwei Dinge wissen. Womit machen sie das und wie schnell arbeiten sie? Wenn ich will, drehe ich dir 700 Stück in der Stunde ab. Da habe ich so ein, ein ganz dünnes Abdrehblech oder mit Rasierklingen. Herr Günther, solche Nisteier werden seit der Jahrhundertwende in Hilgert hergestellt. Aber wozu verwendet man sie eigentlich? In jeder Stadt, wie die nächste zu essen hatten, die Leute, sich, wenn sie ein bisschen einen kleinen Platz beim Haus hatte, hat sich Hühner geholfen. Und da hat das geheißen, wenn der da ein Nisteier in der Huhn, am Tag zwei Eier, das Tatsache. Wenn die Schießbudenröhrchen gepresst sind, da werden die getrocknet und wenn sie weiß getrocknet sind, dann müssen sie wieder auseinander gemacht werden und da werden die aufgeschlagen, aufgehauen, gehen die auseinander. Wenn der Karton voll ist, wandert er in den Ofen. so nicht? Und so ist der Hergang. Wenn ich lauter Röhrchen habe, kommen die von ohne bis oben. Nicht? Aber wenn ich Eier dabei habe, dann... Kommen die Eier dahin, wo sie am schönsten brennen, die Eier, weil die empfindlicher sind wie Röhrchen. Nicht? Da kommt das nicht so drauf an. Meistens tue ich die unten so hoch, den untenste Kapsel, tue ich ganz mit Röhrchen, da kommen da drauf Eier. Bis oben hin und dann oben den Kopf mache ich dann mit Röhrchen nach zu. Nicht? Da brauche ich die nicht so zuzuschmieren, schmieren. Sonst werden die nochmal zugeschmiert. Da ist mir so viel Arbeit. Nicht? Wenn die Eier. Oft wenn ich die bis oben hin voll machen, der die nicht zuschmieren mit Papier und dann dort im Lof, da würden die schägig, da würden die braun. Die kann ich nicht verkaufen, die müssen doch schneeweiß sein. Nicht? Der Ofen wird zugemauert, auch mit feuerfesten Steine. Und die Öffnung nennt man Schill. Zwischen den Steinen sind aber noch breite Ritzen. Das wird gekeilt. Gell? Dann ist noch so, so viel dazwischen, das wackelt das doch. Das muss fest sein, dass das nicht umfällt. Deshalb wird das doch verkeilt. Mit Schiefer mache ich das. Kapseln in einer feuerfesten Masse, habe ich mir immer selbst gemacht. So, das wär's. Können die Steine nochmals verwendet werden? Wenn der Ofen voll ist und ist zugemauert, dann wird er verschmiert, nichts die, die Hitze nicht rauskommt. Und am nächsten Tag wird, wird, wird er dann allmählich aufgemacht. Da kommen erst oben die Platten weg und dann nach und nach die Steine. Und dann werden die das nächste wieder verwendet. Herr Günther, können Sie uns nun etwas über die Geschichte Ihrer Werkstatt erzählen? Meine Eltern hatten nach dem Ersten Weltkrieg 1920, 1921 den Pfeifenofen gebaut, weil hier in Hilgert war das doch allgemein. Da war doch in jedem Haus war das so ein Fabrikelchen. Ne? Nach dem Zweiten Weltkrieg lag doch alles am Boden. Da habe ich den Pfeifenofen wieder aufgebaut. Du habe ich angefangen mit Nesteier, die liefen durch, auf Hochtouren. Ne? Ich hatte da oben eine Werkstatt hingebaut. Da habe ich die Maschinen angeschafft: Tonmaschinen, die Röhrchenmaschinen, die Eiermaschinen. In der Zwischenzeit haben sie ein Gemisch zum Zuschmieren der Ofenmauer angerührt. Woraus besteht es? Das ist Ton. Das ist Lof mit, hey, mit Brigitte, vermische ich. Und was ist Lof? Das ist äh, der Staub hier vom Abdrehen, der wird geweiht Das nennt man Lof. Da mache ich mir dort eine Masse zurecht und damit wird dann die Schiele zugeschmiert. Könnte ja ein Brand entstehen. Ne? Da käme hier so die Flamme raus. Ne? Vom Brennen trocknet das. Dann ist das aber fest wie Zement und wenn ich das nachher losmache, das fällt das gerade so runter nicht. Am nächsten Morgen hat Herr Günther bereits um 7 Uhr mit dem Brennen begonnen. Am Anfang, die ersten zwei Stunden, da wird nur geräuchert, damit der Ofen warm wird. Und wenn da meines Weges noch ein bisschen grüne Ware drin ist, also Eier, die nicht ganz trocken sind, wenn ich da direkt dem Vollgas drauf gebe, dann werden die platzen. Deshalb wird der Ofen zwei Stunden, das nur so ein bisschen geräusche, dass der allmählich warm wird. Und wenn die zwei Stunden rum sind, da sehe ich ja, wie die Brigettes verbrennen und wann ich wieder auffüllen muss. Ne? Und das, das wird, wenn die heißer der Ofen wird, desto schneller verbrenne ich auch die Brigettes. Ne? Das muss ja der Stocher missen. Ne? Und für den Brand brauche ich 17, 18 Zentner Brigitte. Durch schaufel ich meistens so vier Gabel über den über der Troster. Wenn die dann verbrannt sind, da kann ich nicht schon wieder drauf. So, es gibt da einen Kuchen auf den auf der Troster, da hat er überhaupt keine Luft, der muss von unten auf, da seh, habt ihr doch gesehen, dass da immer do, do die, die, die Asche runterfällt. Da muss Luft sein, der muss von unten auf Sauerstoff kriegen. Sonst so, klappt das nicht. Der Ofen braucht auch Sauerstoff, glaube ich, ein Mensch. Die Briketts brauchen etwa zehn Minuten, bis sie weitgehend verbrannt sind. Bis zum Nachlegen kann Herr Günther eine Pause machen. Ich habe ja früher, dann hab da habe ich damals beim bei Briketts habe ich noch viele Röhrchen gemacht. Auf den Bretter. Ich wusste das ganz genau. Bei mir ging das alles auf die Uhr. Ging. Nach zehn Minuten ging ich runter, da hat er wieder. Da hat er musste wieder an ja. zehn Stunden Brickes und dann gucke ich und da sehe ich aha. Da ist der Ofen, schon so dunkelrot. Nicht? Und dann kriegt er dann wieder, da gibt gib ihm da drauf Holz. Nicht? Da rechne ich mit einem guten Raummeter, der wird da drauf gehen. Buchenholz, muss mit Buchenholz ausgebrannt werden. Welche Temperatur erreicht der Ofen bei der Brikettfeuerung? 500, 600 Grad. Und der muss dann getrieben werden auf 950 bis 980 Grad. Also 950 ist ein bisschen zu wenig. Und wenn dann das giftige Holz ohne reinkommt, das gibt dann der Qualm. Wenn nachher wenn der Ofen heiß ist da raucht das fast nicht mehr. Dann frisst das alles auf. Das ist zu viel dann für den Ofen. und der muss sich erst färben, nennt man das. Deshalb kommt der schwere Rauch daraus Früher war das ja kein Problem. Früher wurden jeden Tag übergebrannt gebrannt. Manchmal fünf, sechs, sieben. Samstags, meistens wurde samstags gebrannt. Da waren ja halt 20 am Brennen. Da wurde das ja eigentlich warm. Hier. Aber heute, da kommen sogar alle Kinder. Oh, das ist ja... Umweltverschmutzung gehen die du in Rona. Günther, wie sind Sie zu dieser Tätigkeit gekommen? Ich kam 22 aus der Schule. Es war keine Möglichkeit, irgendeinen Beruf zu erlernen. Ich hätte gern Kaufmann gelernt, das war nicht möglich. Ich musste Pfeife machen lernen. Und so ist das nun durchgeblieben. Wir haben Pfeife gemacht. Wir hatten noch einen Gesellen und hatten vier, fünf Frauen beschäftigt, die die Pfeifen verarbeitet haben. Die wurde gerollt und nachher wurden die geputzt. Da haben wir noch, nachher haben wir noch Spardosen und Kuckucks mit dabei genommen in der Fabrikation. Naja, und so hat sich das dann immer weiterentwickelt. Aber sie haben doch noch einen Beruf erlernt. So habe ich noch den Steinzeugstreherberuf gelernt. Und das war für mich ein großer Erfolg. Und neben diesem Beruf haben Sie nach Feierabend die Eier und Röhrchen hergestellt. Eier konnte ich noch nebenbei machen. Da hatte ich vier Frauen beschäftigt. Die haben das gemacht und ich habe die dann nachmittags, wenn ich von der Arbeit kam, da äh, musste die auch in den Ofen gebracht werden, musste auch verarbeitet werden, so nennt man das. Ich hab den Ofen gefüllt, wenn der gefallen war, da habe ich den nachts habe ich den gebacken. Am Tag musste ich, ging ich ging schon noch Grenzhausen. Ich wollte ja da doch nichts versäumen. Ich habe da gut verdient, sehr gut. Ne? Was muss man beim Brand beachten? Wenn ich Holz gestocht habe, dann gehe ich raus und gucke, wie die Flammen. Wenn dann da ein Loch also was schwacher rauskommt. Da gehe ich nochmal runter und da kriege ich den noch ein Scheit da hingeworfen. Müssen gleichmäßig flammen, sonst sind die ja nachher nicht gleich. Nein? Wie lange dauert das Brennen des Pfeifenofens? Also zwölf Stunden, dann ist der gar. Manchmal liegt das auch an der Witterung. Wenn klares Wetter war und ich hatte gutes trockenes Holz, da hat er doch einmal in elf und eine halbe Stunde. Aber zwölf Stunden brauche brauch ich. Denn dafür ist zu viel Wasser da drin. die muss, ja, muss ja durch sein. Was? Da muss, das muss ich Rücksicht nehmen drauf. In zwölf Stunden, da kann ich beruhigt vom Ofen gehen, dann ist der durch. Nach dem Zweiten Weltkrieg lief das Geschäft noch sehr gut. Wie oft haben sie damals gebrannt? In den guten Jahren habe ich ja jede Woche einen Ofen gebrannt. Im Sommer manchmal, wenn der Hochseisang war, Mai, Juni, Juli, August, wenn die Kirmes überall waren, da habe ich manchmal nach in 14 Tagen drei schon halt gemacht. Aber das war ein bisschen überanstrengend. Und heute ist das ja doch nur noch ein bisschen Hobby. Ich habe vorher ja drei Mal gebacken. An den langen gelben Flammen erkennt Herr Günther, dass der Höhepunkt des Brandes bald erreicht ist. Herr Günther, wie war das früher, wenn ein Ofen gebrannt wurde? Traf man sich hier am Abend zu einem Schwätzchen? Zu so meiner Zeit nicht, aber früher. Da war früher bei den alten pfeife Bäckern, wenn die den Ofen gebacken haben. Das war ein Feiertag für die. Obwohl da überhaupt nichts drin stand, nicht? Dann haben die einen Liter Brontewein dabei gesoffen. Und wenn das aus dem kam, da hat ich keinen Firmament mehr gesehen. Da konnte sie das ist gewesen. Das ist Manchmal sind andere Leute zur Hilfe gerufen worden, weil der Eigentümer nicht mehr fertig packen kann, von lauter voll. Nach dem Höhepunkt des Brandes legt der Günther kein Holz mehr nach. Die Flammen gehen langsam zurück und er kann eine Probe aus dem Ofen herausziehen. Ich habe so eine lange Kurzange, Dann nennt man die Pfeifen oder die Röhrchen Kuren. Mit der Zange hole ich aus dem Ofen heraus und, und die lasse ich dann abglühen und da breche ich die nachher. Ich muss, ja, ich muss mich an etwas halten. Nicht? Wenn die dann sich nicht mehr brechen, nicht mehr durchgehen, dann sind sie gebacken. Wenn aber eins kaputt geht, dann sind die noch nicht richtig. Nicht? Mit einigen Holzscheiten muss Herr Günther den Ofen noch einmal aufheizen, um die notwendige Temperatur zu erzielen, damit die Ware hart genug gebacken wird. Herr Günther, Sie können mit 83 Jahren auf ein langes Arbeitsleben zurückblicken. Wie soll es weitergehen? Wie die Zukunft aussieht, das weiß ich nicht. Ich höre auf jeden Fall auf. Nicht? Und ich hoffe und wünsche mir, da ich auch noch ein paar schöne, grausame Jahre verleben kann.